Herzlich Willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Bei uns hier steht heute alles im Zeichen des deutschen Zukunftspreises. Ähm, offiziell heißt Ihr Projekt ja ähm, Ultra-Kurzpulslaser in der Massenproduktion. Gedankenstrich, produzieren mit Lichtblitzen. Sogenannte Ultra-Kurzpulslaser, die arbeiten mit sehr, sehr kurzen Pulsen. Also um ein um Gefühl zu geben, wie kurz sie sind,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 Okay. 15 bis 20 Prozent ist ein Liter, wenn man sich das mal so vorstellt, bei, bei einem kleinen Wagen, der halt vorher 5 äh, sechs Liter gebraucht hat. Also ein Liter auf 100 Kilometer. Liebe Hangout-Freunde, das war die Kurzfassung meines Gesprächs mit Jens König. Wir haben auch eine Langfassung für euch vorbereitet. Einfach auf den Link klicken.